Ja, vielen Dank. Und zwar äh, handelt es sich um ein Seminar, was versucht, Mobile Learning und Flip Classroom miteinander zu verbinden. Was das genau ist, können wir dann in der Gruppe auch besprechen. Mir geht so wie meinem Vorredner. Normalerweise spreche ich nicht so schnell wie jetzt im Moment. Und äh, das Seminar hatte den Inhalt äh, Diagnose und Förderung äh, und zwar zur Entwicklung bildnerischen Verhaltens von Kindern und Jugendlichen. Also wie Kinder äh, zeichnen und was Voraussetzung ist für Unterrichtsaufgaben, Impulse für den Unterricht. Was Flip Classroom ist, wird auch Inverted Classroom oder umgedrehter äh, Unterricht genannt. Das heißt, die, äh, vor den Seminarterminen werden Aufgaben gemacht und in der Präsenzzeit werden dann diese Aufgaben oder die Ergebnisse vertieft. Mobile Learning hatte ich gesagt, ursprünglich war es angedacht, das äh, mit Audience Response System Nova durchzuführen. Wie Sie hier sehen, hatte dieses genau in der Zeit Serverprobleme, sodass... Äh, dann diese Mobilität auf OLAT, noch das alte OLAT äh, ja, umgemünzt wurde, es ließ sich also sehr gut beispielsweise über Foren von den Studierenden Dateien selber hochladen, sodass also auch die Antworten mit OLAT sich sehr gut äh, dokumentieren ließen und später dann auch in der Veranstaltung äh, besprechen ließen. Die, äh, das Seminar war eingeteilt in drei Phasen, nämlich eine Einführungsphase, in den ersten Veranstaltungen wurde das sozusagen im Seminar geübt, die Studierenden haben Texte bekommen im Seminar, in der Kleingruppe das miteinander gesprochen, haben dann ein Mobilgerät dabei gehabt und dann die Antworten über ihr Mobilgerät gemeinsam eingegeben, sodass dass sie wissen, wie das Ganze funktioniert, also auch technisch möglich ist. In der zweiten Phase war es so, das war die Kernphase, dass also das Übliche, dass eben zu Hause möglichst mobil die Dinge bearbeitet werden sollten. Beispielsweise ein Video wurde geschaut oder ein Text gelesen und dazu wurden verschiedene Fragen gestellt, beispielsweise Reflexionsfragen oder Anwendungsfragen oder auch assoziative Dinge, die dazu gesetzt wurden oder auch ein Brainstorming zu einem Text oder zu einem Video. Ein Beispiel für diese Kernphase ist hier dieses video können äh, blinde Menschen zeichnen? Die Frage lautete dann, nachdem das Video geschaut wurde, was sind Ähnlichkeiten, was sind Unterschiede des, zeichnerischen, des schematischen Zeichnerischen von blinden und sehenden Menschen? Wie viel hat das überhaupt mit dem Sehen zu tun, wenn ich zeichnen kann? Oder wie viel hat das Ganze eigentlich eher mit der Kognition zu tun, mit der Verarbeitung von Wahrnehmung? Die dritte Phase war so, dass es eine Experimentalphase war, in der kreative, kunstspezifische Aspekte stärker in den Vordergrund gestellt wurden. Also zum Beispiel ein Text sollte gelesen werden und dann sollte ein Foto in der Lebenswelt über die Woche gemacht werden oder mehrere Fotos, die mit dem Text zu tun haben, dass man so also eine assoziative Bezug zwischen Text und dem eigenen Bild hatte. Ein anderes Beispiel, es ging ja um Diagnose und Förderung, also hier wurde ein, von dieser Studentin ein Grafischer Impuls, weitergedacht, Sie sehen oben links diese drei, das kann dieser Mund von dem Fisch werden, das kann ein Kleeblatt werden oder auch, ich sehe es gar nicht genau, ein anderes Element und so sind also verschiedene grafische Elemente, die dann unterschiedlich assoziiert werden konnten, die Studierenden sollten sich so ein Element ausdenken, eine Studentin ist dann über diese Vorgaben des Grafischen hinausgegangen und hat gesagt, das geht doch eigentlich auch mit Flecken oder mit solchen äh, Dingen, äh, ab, so abgebröckelten Putz an der Wand, dass da eine Figur gesehen werden kann und die dann weitergearbeitet werden kann, um die Fantasie auch zeichnerisch sozusagen anzuregen, dass Kinder, Jugendliche in der Schule oder außerhalb damit dann weiterarbeiten konnten. Die ganze Sache wurde evaluiert von Studium Digitale und es wurde eben nach Erwartungen und Einstellungen zum E-Learning allgemein gefragt. Es gab Vorher-Nachher-Befragung der Studierenden, spezifisch nochmal auf dieses Aufschiebeverhalten und eine andere Art, wie also die Studierenden damit umgingen und wenn Sie mehr über die Ergebnisse dieser Vorher-Nachher-Befragung wissen möchten, können Sie zu mir in die Gruppe kommen.